Auf kurzer letzten Station der Reise, nach Vancouver. Dieses Mal ist das Klangforum mit Bus und Fähre unterwegs. Erst grauer Himmel, dann klart es auf und Vancouver begrüßt die beiden Ensembles mit blauem Himmel. Eine junge und moderne Stadt am Meer. Für Entdeckungen bleibt allerdings wenig Zeit. Der nächste Workshop lässt schon auf sich warten. Dieses Mal mit dem Kompositionsstudenten Brandon Chao und dem gastgebenden Professor Giorgio sie. Wie die Male zuvor gibt es einen intensiven Austausch. Am Abend dann schließlich noch Proben für das Abschlusskonzert am nächsten Tag.